Hannes ist ein fröhlicher Typ. Er macht viel Sport, er studiert Wirtschaftsmathematik und ist meistens gut drauf. Meistens. Gar nicht gut drauf ist er, wenn sein Vater mal wieder meckert. Sein Vater ist Zimmermann und findet, studieren ist Zeitverschwendung. Er findet, Hannes hat das falsche Ziel und sagt, so wird das nie was. Sagt er immer. Hannes wird dann sauer. Er versucht zu diskutieren, aber Hannes Vater ist hartnäckig, er sagt, nimm dir ein Beispiel an deiner Schwester. Statt Zahlen zu studieren, verdient die schon richtig Geld. Ja, da war es wieder. Typisch. Der Streit geht dann hin und her und irgendwann schreit er seinen Vater an. Richtig laut, richtig genervt. Und dann knallen Türen und etwas später ist er dann wieder für sich und dann ärgert Hannes sich. Ähm, er ärgert sich, dass er das einfach nicht besser hinkriegt. Neulich hatte er übrigens das gleiche Problem mit seinem Prof. Der hatte ihn für eine angeblich blöde Frage angeschnauzt. Kann sein. Hannes ist vielleicht ein bisschen zu sensibel. Und er würde gerne cooler reagieren und hat sich das auch 27.000 Mal schon vorgenommen. Aber es kriegt es einfach nicht hin. Egal wie sehr er sich das vornimmt. Ähm, und auch mit Bärbel... Ich meine, Bärbel ist eigentlich wirklich nett und er hat sie wirklich gern seine Freundin und ähm, aber mit der kommt er immer wieder in den gleichen Stress, denn wenn er sauer wird, wird er eben sauer und wenn er richtig sauer ist, da kann man nichts dran machen, dann ist er einfach nur noch sauer. Das nervt natürlich und es kostet hammer viel Kraft und er ist jedes mal hinterher völlig k.o. Irgendwas nervt ihn, irgendwie eine Mail oder nicht aus das Wetter oder irgendein so Typ, der ihn einfach nicht so akzeptiert, wie er ist. Und dann regt er sich auf. Das regt mich auf, sagt Hannes. Neulich hat er mal gedacht, es wäre so cool, wenn ich auf einen Knopf drücken könnte. Und alles wäre anders. <lacht> so eine Art Fernbedienung. Ähm, Hannes nimmt sich vor, eine Fernbedienung für seine Emotionen zu erfinden. Und darüber hat er natürlich auch schon mit Berbel gesprochen und die findet die Idee einerseits ein bisschen crazy, weil sie sagt, du hast wieder Ideen und sagt, aber übrigens, ich fände das auch gar nicht so cool eigentlich, weil wenn meine Gefühle auf Knopfdruck funktionieren, gibt es dann überhaupt noch Romantik, also irgendwie schöne Gefühle? Hannes ist das im Moment egal. Das mit der Romantik denkt er sich, ich werde das schon hinkriegen. Aber das mit den Emotionen ist ein harter Brocken, da will er ran. Und ein paar Wochen später lernte er an der Uni John kennen. John ist jetzt ins zweite Semester mit eingestiegen. Der war vorher in Mannheim und der ist irgendwie immer cool drauf. Also er ist nicht der klassische coole Typ, aber irgendwie, der wirkt so ein bisschen so, als ob er keine Probleme hat. Und John ist, ist so drauf, dass Hannes sich fragt, äh, ob der irgendwas geraucht hat oder sonst irgendwie was. Auf jeden Fall ist der Typ irgendwie cool und gleichzeitig merkwürdig. Und die beiden befreunden sich im Laufe der Zeit und John erzählt ihm dann, dass er eine Ausbildung gemacht hat als NET Practitioner. Und ähm, da hat Hannes ihn gefragt, den bitte was? John erklärt ihm, dass er gelernt hat, wie seine Emotionen funktionieren. Äh, Emotionen können funktionieren? Hatte Hannes gefragt. Ja, sagt schon. für mich war das, als hätte ich die Gebrauchseinleitung für mich selbst bekommen. Hannes ist total geflasht. Äh, und fragt natürlich sofort, äh, John, Zwischenfrage, kann man auch nach so einer Ausbildung immer noch romantisch sein? Äh, wie bist du denn drauf? Puh, John. Äh, ja, natürlich. Also, kannst du vertrauen. Romantik geht da noch ganz anders. Also das geht damit wie, wie, pff, Hannes oder die. Das geht ab wie Spitzkatze, oder? Ey, der Hammer, bring mir das bei. Stopp. Sagt schon, ganz so einfach ist das nicht. Das dauert ungefähr sieben Wochen. Du kriegst Hausaufgaben, du musst deine Emotionen trainieren. Und äh, was muss ich trainieren? Fragt Hannes, meine Emotionen muss ich trainieren? Klar, sagt John, wenn du deinen Verstand trainieren kannst, dann geht das mit deinen Emotionen genauso, oder? Äh, aha, und warum das? Naja, überleg mal wie, oder, oder fühl mal, was soll ich sagen? Im Prinzip fühlst du doch immer etwas, bevor du was denkst oder sagst. Was du sagst, hängt dann vor allem von dem ab, was du vorher gefühlt hast. Boah, sagst das, das hört sich anstrengend an. <lacht> wie jetzt? Eine ähm, andere Frage, wie warst du denn eigentlich vor dem Training so drauf? Pff, ich glaube, ich bin häufiger sauer geworden als du. Und mit der Romantik hatte ich es auch nicht so. Das hast du in sieben Wochen hingekriegt? Äh, kannst du mir das bitte mal erklären? Oh, ich bin doch kein NIT-Trainer. Äh, obwohl ich überlege, ob ich vielleicht doch einer werden sollte. Aber du lernst in jeder Woche eine deiner Basisemotionen kennen. Jede Emotion verfolgt ein Ziel. Und äh, stopp mal eben, sagt ist, was bedeutet eigentlich NIT? Ah, Neuroemotionale Transformation. Klärt schon ihn auf. <lacht> du machst dich lustig. Ja, Kopf komm, alle hochnehmen kann ich nicht alleine. Du meinst, ich könnte damit jetzt meinen Vater transformieren, oder was? <lacht> nee, ich sag, nee, ich sag schon, so nun auch wieder nicht. Eigentlich könnte man so sagen, du transformierst dich selbst. So sowas in der Art. Äh, ich? Mich selbst? Äh, bei mir hat sich, sorry, aber noch nie was transformiert. Das ist sehr, sehr witzig. Äh, komm, Hannes, mach dir nicht ins Hemd. Das kann jeder, egal wie jung, wie alt, wie dumm er ist. Aber ich habe das Gefühl, du willst es eh nicht. Lass uns über was anderes sprechen. Irgendwas anderes. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Nein, sorry, so war es nicht gemeint. Also, wie und wo kann ich das lernen? Äh, am, am besten ist, du lernst die Leute erstmal kennen. Trag dich da in die Liste der Interessenten ein. Dann wirst du benachrichtigt, sobald ein Platz für so eine kostenlose Vorstellung für dich frei wird. Da kannst du online dran teilnehmen. Ist allerdings live. Äh, und ich werde mich nie wieder aufregen. Nie wieder. Ja, yeah. äh, Doch, sorry, wirst du. Äh, wie jetzt? <lacht> Aber nur noch dann, wenn du selber willst. NIT ist die Methode, mit der du deine Emotionen nicht verdrängst, sondern mit der du deine Emotionen richtig operativ einsetzt. Das macht Spaß, erfolgreich, souverän und ist Ermächtig dich, das Leben zu leben, das du leben willst. Trag dich hier unten ein. Wir freuen uns auf dich.